Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Bundestagsentscheidungen zu niger einsatz und Weiterbildung erwartet. Das Parlament stimmt heute über die Beteiligung der Bundeswehr an einem EU-Einsatz im westafrikanischen Liga ab. Die Streitkräfte sollen beim Aufbau der dortigen Armee helfen. Außerdem geht es in erster Lesung um Verbesserungen in der Weiterbildung und die Einführung einer Ausbildungsgarantie. Empfang für Bundeswehrkräfte. Am Nachmittag werden die Soldatinnen und Soldaten, die mehr als 700 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen haben, am Fliegerhorst Wunstorf zurückerwartet. Verteidigungsminister Pistorius und Bundesaußenministerin Baerbock wollen bei einem Rückkehrappell deren internationalen Evakuierungseinsatz würdigen. Papst Franziskus reist nach Ungarn. Das Oberhaupt der katholischen Kirche kommt zunächst nach Budapest und trifft dort unter anderem den ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Bestimmendes Thema des dreitägigen Besuchs soll Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Franziskus will sich daher auch mit Flüchtlingen treffen. Demonstration für Justizreform. In Israel haben zehntausende Menschen für das umstrittene Vorhaben der Regierung demonstriert. Unter ihnen waren vor allem Anhänger der ultranationalistischen und orthodoxen Parteien. Netanjahus Regierung plant, dass Entscheidungen des obersten Gerichtes künftig vom Parlament überstimmt werden können. Hitzewelle in Spanien dauert an. Auch heute sollen 35 bis 40 Grad erreicht werden, nachdem bereits gestern zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen wurden. Schon seit Wochenanfang ist es in Spanien ungewöhnlich warm. Experten führen das auf den Klimawandel zurück. Das Wetter. Heute zeitweise Regen, im Süden zum Teil auch ergiebig. Ansonsten wechselhaft mit Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 10 bis 20 Grad.